Pet Recycling, ich, immer, ausser da am Bahnhof, da gibt es jetzt einfach gar keine Petbox. Und ich kann die Flasche jetzt auch nicht mitnehmen und warte bis sie mal alleine kommt. Das ist schwer, also schmeißen sie einfach in den Kübel. Leere Petflaschen sind kein Abfall. Mitnehmen ist so einfach und die nächste Petbox ist nicht weit. Pet Recycling geht immer.